Guten Morgen, bin jetzt auf dem Campingplatz Passaja in Salthaus oberhalb von Meran, hab schon Brötchen geholt und meine Akkus abgeholt, die noch in der Rezeption über Nacht geladen wurden und heute geht's weiter in Richtung Bozen. So, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee hier. Ja, jetzt ist die Sonne rausgekommen und ich genieße hier meinen Kaffee. mal nur sein, Ja, und das Zelt müsste eigentlich trocken sein. Ja. Tschüss. Ja, ich habe gerade mal in die Tasche geguckt, in die Seitentasche von meiner Rockposs-Tasche. Da habe ich so ein paar Kabelbinder drin und da sehe ich richtige Pfütze. Ja, da sind ein paar Powerglider hier. Ich habe nur überlegt, die Drohne fallen zu lassen. Ja, das Wasser hier im Fluss hat schon deutlich nachgelassen. Gestern waren überhaupt keine Steine zu sehen. Und da fährt eine Gondel. Ja, die Holländerin mit ihrem Bikepacking ist auch schon weg. Aber hier der Letzte zu werden, wird schwierig. Ja, darauf muss man erst mal kommen, dass es hier direkt am Campingplatz Wasser gibt. Ja, Fahrrad gepackt. Handtuch und Unterhose fast vergessen. Ja, und bin startbereit. Ich habe jetzt äh, vier Campingplätze angerufen. Sind alle voll, alle belegt. Ja, muss ich mal schauen, was ich dort mache. Äh, Wildcampen wäre mal eine Option. Wobei so ein bisschen Schlüssel habe ich ja schon noch hier so in Italien. Naja, andere machen es ja auch. Ja, und ich fahre jetzt, jetzt wieder zurück Richtung Iran. Der Fluss ist schon deutlich gebächtlicher geworden. Ja, hier ist was los. Hier gibt es auch eine ordentliche Auswahl an Radwegen. So. Ich glaube, ich fahre auch wieder darunter. Da geht es noch mehr rein. Ja, in der Sonne gerade auf dem Platz war es richtig warm. Ich habe mir ein nasses T-Shirt angezogen und das ging dann ganz gut. Aber jetzt wird es ein bisschen frischer hier im Schatten. Ah, wieder schön auf Tour zu sein. Cool. Ups, hat mich ein bisschen verfahren so eine Anlage hier. <lacht> ja, heute geht es die gleiche Strecke erstmal wieder zurück nach Und ja, dann weiter Richtung Bozen. So versuche jetzt mal, mit so einem Grenzen durch die Gegend zu fahren. Mal sehen, wie die entgegenkommenen Radler reagieren. Na, ja, das hat schon mal nicht geklappt. Auch nicht. Auch nicht. Bringt nichts. schon gegrenzt. Okay. Ja, nach keinen äh, sechs Kilometer bergab muss doch mal jetzt eine Pause sein. Das ist übrigens der Passa-Damm-Radweg. Ähm, der Fluss nennt sich auch Passa. Ja, so sieht's aus. Ich bin noch nicht im Iran wieder. eine ganz schöne abfahrt hier nach meran rein hier hat man einen tollen blick ja ich muss da irgendwie weiter mal schauen schön echt schön Wahnsinn. gut dass ich keinen zeitdruck habe Fahr ich dann noch mal in die alstadt rein Ja, rechts geht so ein paar kleine Gassen hoch, aber ich glaube, das schenke ich mir. Ja, ich schau mal, dass ich wieder rauskomme aus der Stadt. Ja, aber traumhaft das ist echt norditalienisches Flair, also Zutero halt. So, das ist hier mal eine Situation, ich muss da drüben lang, wo es nicht geregelt ist. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Einfach mal los. Ja, geschafft. Bin wieder auf der Via Claudia Augusta. Nice. Schöne Grüße. Ja, inzwischen bin ich 20 Kilometer gefahren, meist so durch Plantagen durch. Und ja, bin ich spektakulär. bin jetzt am nördlichen Ende von Lana. Wie heißt der Platz hier? Johann-Tribus-Platz und hier gibt es so eine E-Bike-Ladestation, das sind so Fächer, da kann man mit normalen Schokosteckdosen einfach aufladen. Äh, meine Akkus sind eigentlich alle voll, bis auf die von der Drohne, die ich noch benutzt hatte, um äh, ja, heute Nacht mein Rode Wireless Go zu laden. Ja, ich habe jetzt aber kein Bedürfnis, nochmal nachzuladen. Ein kleines Päuschen, dann geht es weiter Richtung lana Stadt oder Dorf und dann Richtung Bozen weiter. Ich war ja in Lana an diesem komischen Platz und da war ich wohl etwas abseits. Hier mit noch mal eine Übersicht, hier ist Reschen und ich bin jetzt hier, Mirano ich, Lana und jetzt geht's weiter Richtung Trient, genau, ja, das sind die Steigungen, hier Reschenpass, da es ja runter, das war ja meine Tour gestern, bis von hier bis hier, ich bin ja noch ein bisschen hochgefahren. So bin jetzt das Stück und jetzt geht's läuft so langsam ganz aus. Ja jetzt bin ich hier so ein bisschen über Kaiser gefahren an der Straße entlang, aber die Radwege sind gut gemacht. Wir haben einen Zipperstreifen hat den Bus nicht angehalten, obwohl ich da stand. Also wird hier in Italien wohl nicht so ernst genommen. Jetzt geht's für mich da runter. Die offiziellen offiziell in Via Claudia. Ja, die letzten zehn Kilometer ist das ein bisschen öde. Es geht hier an Bahngleisen entlang und an dem Fluss. Die Edge glaube ich ist das. Und ich träume von einer guten italienischen Pizza. Ich schaue mal ob ich vielleicht in Bozen was bekomme. Und da würde ich dann auch gerne irgendwie ein Restaurant finden. Oder ähnliches wo ich mein, Rest, äh, mein Restaurant, ja, mein Fahrrad direkt daneben stellen kann. Ah, ja, ist so ein bisschen ungewiss heute Abend, wo ich bleiben werde. Ist natürlich äh, immer schöner, wenn man weiß, man hat ein Plätzchen sicher. Aber so ist es sicher, dass ich kein Plätzchen habe. Schauen wir mal, jetzt kommt der Zug. Ja, ich bin jetzt so ungefähr 31 Kilometer gefahren. Und eigentlich überwiegend MTB-Modus. Jetzt habe ich mal seit 10 km fahre ich ähm, den tour -Plus modus und habe erstaunlicherweise noch 165 km Restreichweite mit dem großen Akku. Also, ich habe noch 84 Prozent Akku. Also, mit dem normalen tour hatte ich immer so 120 Kilometer Reichweite. Gut, da war jetzt ein bisschen Gefälle dabei, das rechnet er auch mit ein. Aber trotzdem, 148, 50 Kilometer. Obwohl ich schon 32 gefahren bin, ist Norm. Ja, gerade habe ich zwei Rennradfahrer überholt, Italiener. Und der eine hatte richtig einen lauten Freilauf. Äh, wie steht ihr dazu? Ich glaube, das kann man irgendwie einstellen oder wählen. Also ich finde es irgendwie nervig, muss doch nicht sein. Gut, okay, das hat natürlich Vorteile. Man wird besser gehört, wenn es Fußgänger sind man lässt kurz laufen und man, man wird dann gehört. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Aber gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. So, jetzt bin ich am Rande von Vilpiano. Hier könnte ich mir die Wallfahrtskirche angucken. Hm. Ne, ich fahre weiter Richtung Bozen, geradeaus. Oh, hier gibt's was. Super. Ja, die kleine Pause hat echt gut getan. Ja, das war fast das gleiche, wie was ich gestern hatte, das Brot Und hat man auch noch mal betont, ähm, ja, dass es hier aus der Region kommt. Ja, gut, jetzt sind es, glaube ich, nur noch 15 Kilometer bis Bozen, Bozano, hä? Und da äh, wird wohl die Pizza ausfahren müssen. Ja, Plantagen über Plantagen. Ja, so langsam ist äh, Bozen zu sehen. Der ist nicht mehr allzu weit, das sind noch ungefähr so fünf Kilometer, schätze ich mal. Ja, bin jetzt fast im Bozen und hier ist gleich viel mehr los. Und er hier, habe ich gerade schon mitbekommen an der Station, sucht eine Pension und telefoniert die ganze Zeit. Der war vorhin auch an der Raststätte, wo ich saß. So, mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ich weiß jetzt auch nicht, wohin. Ich wollte eigentlich noch mal nach Bozen rein kurz. Neu Neu. Ist der Wasserstand: 18,2 Wassertemperatur. Ja, ich habe jetzt mal einen Vape Store in der Stadt Bozen angepeilt. Ähm, ja, ich thematisiere das ja nicht so mit. Äh, mit dem Dampfen und der E-Zigarette. Aber meine E-Zigarette oder mein Akkuträger, so nennt sich das, der ist defekt oder hat einen Wackelkontakt schon seit drei Tagen. Und da kämpfe ich mit und brauche irgendwie einen Ersatz. Deswegen fahre ich da mal hin. Ja, hier in Italien und auch Österreich, finde ich, haben sie eigentlich ganz gute Industriearchitektur. Auch das Fernkraftwerk. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, hier in der Landschaft Sticht sowas natürlich mehr hervor, deswegen sollte man auch mehr Wert auf Gestaltung legen. Ja, selbst der Weg hier nach Bolzano City ist super ausgeschildert und separiert vom Autoverkehr. Echt klasse. Das muss ich aber überholen, bevor Gegenverkehr kommt. So also sowas von hätte ich von Italien überhaupt nicht erwartet. Da kann sich ja selbst Hamburg mal eine Scheibe abschneiden, Dass hier ordentlich gemacht ist. Wahnsinn. So, links abbiegen, links abbiegen. gut. So, ich muss den Radweg verlassen und der Dampferladen müsste hier ja eigentlich um die Ecke sein. Ja, hier ist der Laden. Hat leider geschlossen. Ja, super. Da gibt's dann Spaß. Soll ich da noch mal rein? Ich hab Durst. Ich bin so schlecht im Fahrrad in den ganzen Sachen. So, ich habe keine Lust, den ganzen Kram mit reinzunehmen, mach einfach die Alarmanlage scharf und mach schnell. Ja, klar war mein Fahrrad dort da und ähm, ich habe so viel Durst, dass ich ganz viele Getränke gekauft habe. Mein Fahrrad ist jetzt völlig überladen. Bestimmt nochmal mal sechs Kilo an Getränken. Nee, ist übertrieben. Ja, jedenfalls ähm, gönne ich mir jetzt mal wieder eine Cola. Ja, eigentlich sollte ich Wasser trinken. Ich habe mir noch Pellegrino gekauft. Aber sie sind alle umgekühlt gewesen, die ganzen Getränke. Nur Cola gab es kalt, deswegen eine kalte Cola jetzt. Ist das süß, aber tut gut. Ja, ich bin hier so ein bisschen rausgefahren aus Bolzano, ein bisschen berghoch. Da gab so es zwar einen netten Park, aber der war so voll. Hier ist auch ein kleiner Fluss. Der Bolzano wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung. Ja, müsste man wieder recherchieren und dann Untertitel schreiben, ne? wie immer. Ja, wo ich heute Nacht bleibe, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe tolle mehr gekauft, die könnte ich kochen. Also verdursten, verhungern werde ich nicht, Akku habe ich noch. Ich bräuchte nur einen Schlafplätze. Mal schauen. Ja, das ist ganz übel. Ich habe gerade noch mal bei so einem Alp Alpencamping, sei Alm oder wie der heißt, angerufen. Das wäre nochmal mal 400 Meter Anstieg gewesen. Hätte ich in Kauf genommen, aber auch ausgebucht. Also Es macht gar keinen Sinn mehr zu telefonieren, weil eh alles dicht ist. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Oh. Schön warm ist es. Wir erfrieren durch jedenfalls nicht. Ja, Ich habe OSM End äh, einmal befragt, wo es hier Trinkwasser gibt. Es soll es hier irgendwo im Park geben. Oh ja, tatsächlich. Ah, schön cool. Super. Vielleicht alle Verschrauben abfüllen. Ja, ich habe noch Wasser, ich habe noch Strom. Also ich mache mich jetzt erstmal wieder auf auf der Via Claudia Augusta. Mal schauen, es kommt. Ja, ich bin jetzt wieder auf der Spur, ich scheint hier so eine Insel zu sein. Hier rechts ist der Fluss und hier links. Ja, die Radwege sind hier top, habe ich ja schon erwähnt. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich lande, das Ende ist noch offen. Da sind wir doch alle mal gespannt. Oh, der hat geraucht. Oh. Ja, hier ist der Fluss wieder voller. Also das Wasser kommt noch nach. Da nun eine Brücke kommt, film ich diese auch. So, das war's mit Bozen. wenn da Schlafplätze sind. Muss man irgendwie hochkommen mit ganzen Scheiß. Da stand auch gerade ein Schild, äh, zu soll verboten. Also wenn das ausdrücklich dran steht, nee, dann sollte man das doch nicht tun. Ja, mit dem Seitenwechsel, ist man schön mal der Abwechslung. Offensichtlich hat sein Kabel irgendwie zerrissen. Hier. Normal ist das nicht. Ja, hier sieht man, dass hier der Bereich teilweise überflutet war. Also hier Wildcampen wäre sicher keine gute Idee. Und in Bozen war auch ein Hinweis an den Fluss äh, über mögliche, plötzliche Flutwellen, die hier ausgelöst werden durch Öffnen von irgendwelchen Flutwehren und so. Also hier wird nicht so gut. Und auf der Seite geht es sowieso nicht mit den ganzen Plantagen. Fahren wir weiter. Ich habe ja auch erst heute 68, also 69 Kilometer hinter mir. So. hier sind ganz viele Rennradfahrer unterwegs. Total verbissen. Äh, ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Dass sich da so reinsteigert. Äh, ich fahre lieber gemütlich. So sieht's aus. Ja, hier haben wir so einen Rastplatz. Das war hier alles unter Wasser. Und da oben ist der Radweg. Jetzt müssen wir in den Wald mal angucken. Ich sitze hier auf einer völlig verschmutzten Bank. Hab bei der Booking Kong noch mal geguckt. Da gibt es ein Zimmer. Wieder zurück. 57 Euro, zweieinhalb Stunden, 650 Höhenmeter. Mm. Nö. Das tue mich nicht an. Ja, was tun, sprach Zeus. Und ich auf der völlig verdreckten Bank kann ich wahrscheinlich erst mal in den Hintern abschmissen. Also, Rennradfahrer kommen mir eigentlich fast nur entgegen. Mich überholen fast keine. Und ich habe gegen gewinnt. Also, ich habe gerade mal beschlossen, zu diesem Markushof zu fahren. Also, Campingplatz Markushof, die mich hier abgewiesen hatten. Am Telefon heute halt Morgen. Und ich versuche es einfach mal. Ich gehe da mal, klopfe da mal an der Tür. Vielleicht macht jemand auf. Hä? Zwischenziel erreicht? Da muss der Campingplatz in dem Ort sein. Da links. Nochmal gucken. Den Straßenverlauf zwei Kilometer So, hier über die Steinbrücke muss ich rüber. Durch die Plantage, Markushof, äh, Äpfel, Äpfel, Äpfel, grüne Äpfel, rote Äpfel, Zeit da waren gerade noch rote Äpfel, ja interessante Strecke hier, dafür ist jetzt Google Maps verantwortlich, ja es sieht total nett aus hier, aber da steht schon ein Schild, Camping voll. Ich frage mal. Hier sogar mit Pool, cool. Ja prima, das hat ja noch geklappt hier. Ich wundere es ein bisschen, weil hier doch fast alle Z-Plätze noch frei sind. Ich habe sogar Strom hier. Direkt ganz nette Nachbarn, mit denen ich mich schon unterhalten habe. Hier ist ein Stromkasten und ja, alles wunderbar. ja auch Wasser ist hier vorhanden und dann die Stromkasten wir haben den typischen CE Steckern und sie haben sogar normale hier ja der Platz ist hier direkt in so einem kleinen Erdchen da Das Hotel Markushof. Ja, wir fahren noch mal kurz ein bisschen einkaufen. Oh, endlich wieder ohne Gepäck. Was ist das denn? Fräser? Wo ist der denn? Ich ich fast übersehen. So klein kann der Spar doch nicht sein. Nicht. aber Google Maps hat mich falsch gelotst. Mal sehen, ob ich da noch reinkomme. Fahren wir doch direkt mal rein. Nein natürlich nicht. Ja, was habe ich eingekauft? Ich habe ein, hab ein Wein. Es gab kein kühltes Bier, da habe ich mir einen Wein gekauft. Ein paar Würstchen. Balsamico. Wofür wollte ich das eigentlich? Ach so, ich habe ja eine Gurke gekauft. Einheimische Gurke. Dann wollte ich damit einen kleinen Salat machen und Parmigiano, soll ja gut sein hier. Das wollte ich auf meine Tortellini machen, also Würstchen mit Tortellini oder sowas in der Art. Jo, am Platz werde ich wahrscheinlich auch gleich nicht reden können, war ein super Tag. Natürlich immer bescheuert, dass man sich nicht auf freien Plätze, auf Campingplätzen verlassen kann. Aber gut, man muss einfach mal, fragen. Ich habe schon gewundert, dass da noch Plätze frei waren, obwohl sie meinten, dass alles belegt sei. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Aber wie auch immer, ist ja gut ausgegangen. Ich habe die Scheine hier. Ja, ich zeige euch mal, was ich immer an Kabeln äh, für den Campingplatz dabei habe. Das ist hier dieser CE-Stecker, den gibt es ähm, halt als Stecker zu kaufen. Habe ich dann selber zusammengeschraubt mit einem Lampenkabel, ich glaube ein 10 Meter, oder 5 Meter Kabel mit einer Buchse, kurzen Buchse und langen Buchse, also einmal ein langes Kabel, einmal sind das nur 30 cm. Dann hier meine, mein Verteiler. Hat ich ja schon mal gezeigt auf meiner Nord-Ostsee-Kanalroute und hier ein einfaches Verlängerungskabel. Ich glaube 5 Meter sind das. Dann hier meine Rode Wireless Go, hier ein Fünffach-Hub, ein Vierfach-Hub ist es, GoPro-Akkus, drei Stück Ersatz, hier meine Powerbank, die ich jetzt äh, nicht mehr anschließen kann, zu wenig Ladegeräte und hier meine Dampf -Akkus. Und akkus eine ganze Menge und höre ich das Telefon noch. Eine ist ja viel länger hier. Gut, dass ich alleine bin dann brauchen wir sich nicht drum streiten. Ja, naja, ist ein bisschen dürftig. Fehlt ein paar Tomaten. Oh. Mhm. Dafür ist es einheimisch und gelungen. Ja, und Senf habe ich noch abgefüllt in so einem Fläschchen. Also eine bescheuerte Idee mit dem Senf. Ja, den Senf habe ich kaum wieder aus der Flasche bekommen. Naja, während ich euch noch zu einer Führung in die Keramikabteilung einlade, noch ein paar Schlussworte. Jedenfalls war es noch ein schöner Abend mit den Zeltnachbarn, mit Wein. Und die beiden sind auch so im. Auch, was heißt auch? Ne, die sind im angehenden Rentneralter und auch mit Rädern unterwegs gewesen. Allerdings ohne Motorunterstützung. Und die beiden waren recht entspannt, was die Situation mit den ausgebuchten Campingplätzen angeht. Und die schreckten auch nicht vor Wildcampen hinter irgendwelchen Scheunen von Weinplantagen zurück. Naja, wie geht es für mich weiter? Volle Campingplätze, wenig abwechslungsreiche Radwege. Mein schön, aber naja. Aber noch genügend Zeit. Es wird wieder Zeit, den Plan zu ändern, den ich sowieso bisher noch gar nicht verraten hatte. Na, jedenfalls wird der nächste Tag als der relativ härteste, naja, was heißt, härteste, Ohr, aber auch der schönste Erinnerung bleiben. Also ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Matthias.